Frisch geborenes Leben, ausgelöscht, indem es auf den Betonboden geschmettert wird. Grausamkeit gehört zum Alltag in Schweinezuchtbetrieben. Tote ferkeln Schubkarren, im Stallgang oder in den Buchten zwischen den Lebenden. Die Mütter dieser Tiere, eingesperrt in enge Gitter. Verletzungen, Dreck und Tod. Diese Bilder zeigen keine illegalen Zustände, sondern den legalen Alltag in deutschen Schweinezuchtbetrieben. Die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung soll dem Schutz der Tiere dienen. Im Grunde regelt sie aber nur, wie fühlende Lebewesen legal ausgebeutet und getötet werden dürfen. Schweine sind intelligente Tiere, die gerne spielen, suhlen oder sich kraulen lassen. All das ist in den Betrieben nicht möglich. Hier geht es um Profit und nicht um das Wohl der Tiere. Deshalb werden grüne Wiesen gegen Spaltenboden, das Wühlen gegen Eisenketten und ein Leben in Sicherheit gegen den Mord im Schlachthaus eingetauscht. Der Betrieb, in dem tierretter.de diese Aufnahmen erstellt hat, arbeitet grundsätzlich nach deutschem Recht. Tatsächlich handelt es sich sogar um einen Vorzeigebetrieb. Für die Schweine, die hier leben müssen, bedeutet das dennoch lebenslanges Leid. Es gibt nur kleinere Verordnungsverstöße. In einer Bucht ist der Spaltenboden kaputt, in einigen Hallen brennt auch nachts taghelles Licht und die Aktiven finden Tiere, die eigentlich separiert und von einem Tierarzt behandelt werden müssten. Erst die versteckten Kameras belegen, auch in diesem Betrieb kommt es zu Straftaten. Ein Arbeiter packt die Ferkel und schleudert sie dann mit dem Kopf auf den Boden, um sie zu töten. Beide Ferkel, die auf diese Art und Weise umgebracht werden, zeigen danach noch klare Anzeichen von Leben. Eins von ihnen bewegt noch über eine Minute lang die Beine. Bereits 2014 verursachten solche Aufnahmen einen handfesten Skandal in der Landwirtschaft. Auch der Landwirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt, wo diese neuen Aufnahmen entstanden sind, sagte damals, dass es nicht akzeptiert werden könne, wenn Ferkel auf illegale Art und Weise getötet werden. Die Realität in den Ställen hat sich auch nach drei Jahren anscheinend nicht geändert. Dabei sind diese Tiere nur wirtschaftlich nicht überlebensfähig. Es lohnt sich schlichtweg nicht, ihnen eine besondere Pflege zukommen zu lassen. Der Profit ist, was in dem System Tierproduktion zählt. Die Tiere bleiben dabei immer auf der Strecke. Egal ob in legal agierenden Betrieben oder einzelnen Skandalstellen, diese Bilder kann es nur geben, weil der Mensch denkt, dass er besser oder mehr wert sei als diese unschuldigen Tiere. Nur ein breiter gesellschaftlicher Protest kann diese Zustände irgendwann beenden. Eine rein pflanzliche Ernährung ist dabei nur der erste Schritt hin zu einer wirklich emanzipierten Gesellschaft, in der jedes Leben gleich viel wert ist.